Oh Gott, es ist Pommes geworden. Müssen sie stark ziehen. Wir sind angekommen in La Francie und stehen auf den Parker ähm, vor dem Camping. Da dürfen wir jetzt für 5 Euro übernachten. Und äh, wir laufen gleich vor zum Strand. Das ist so 500 Meter, glaube ich. Und deswegen bereiten wir hier ein bisschen was vor. Also wir haben ähm, Decke mit äh, unseren Surf-Neos und Helme, weil es gibt ein Testevent Und wir können da auch Material testen, was wir natürlich gerne machen. Und äh, damit wir ein bisschen Kraft haben zum Testen gibt es Brot. Kate bereitet hier herrliche ja. Sandwiches vor. Ich kann vor. nicht so gut drehen mit meinem Kopf. Oh, Kate hat einen steifen Nacken. Ich hoffe mal, dass es besser wird, wenn es ein bisschen wegen geht. Also, gut. Gehen wir nach vorne. Start in die nächste Woche. Los geht's. allée, allée ist Französisch. Genau. Wir sind ja jetzt in Frankreich. Da kommen wir her. Hinter dem Bus stehen wir geparkt. Da läuft Gate mit dem Sandwich. Und da fährt auch ein Schüttel oder der Trecker, da kann man auch hinter drauf springen. Aber er fährt im Moment nicht, deswegen laufen wir. So ne, ist nicht weit. Schau, da sind die Test-Events, da fahren sie der World Cup und weiter rechts sieht man La Francia und da ist auch noch so alles Mögliche aufgebaut. Irgendwas Skate Merchandise und, so. und Skatepark und ja, das schauen wir dann später noch mal vorbei. Erstmal zum Strand. Ja. Guten. Wir sind vorne und sind hier bei äh, Bayou, bei der Teststation und du machst dich fertig ja. zum Probieren. Äh, Service, wenn man nicht aufgebaut müssen. Ja, die Wings ich, liegen, bereit. Links liegen bereit. Da liegen die Bots. Wings. Na, ich bin gespannt, was du sagst. Ich auch. Und danach gehe ich. in La Tanquia angekommen und auf der Boulevard ist noch so einiges los, also es gibt einiges selbst und da schauen wir jetzt mal vorbei, ne? Ja, und wir haben Hunger. Und wir haben Hunger, also wir suchen uns was zu essen. Los geht's. Schon was gefunden zum Essen? Genug, ja, ist nur eine Frage, was? <lacht> ich habe schon Lust auf Pommes und Burger oder so. Schon lecker, ja. Es ist Pommes geworden. Kate okay, hat sich hier noch Soße. Das ist sie? Ich habe jede Soße. Jede Soße hast du probiert? Okay, dann probieren wir es mal. Setzen wir uns auch irgendwo aus dem Wind? Ja. Ne? Okay, los. los geht's. Ich genug von Wind. Ja. Ich du ein Plätzchen gefunden? Ja. Lass es dir schmecken. Und welche Soße gewinnt es? Ähm... Weiß ich nicht. Die Curry ist auch sehr lecker. Curry auf den Pommes, okay? Ketchup und Mayo kennt man ja gut. Ja, das mag ich gerne, gemischt. Hab Soße habe ich noch. Aber das ist leckerer zu irgendwie... Fleisch, Fleisch, ja. Aber Curry? Curry? Okay. Na so, ja, naja, du bist halt komisch drauf. Ich bin halt offen für Neues. Okay, auch gut. Wir sind wieder da vorne am Parker. Wir haben das Meer hinter uns gelassen. Jetzt geht's zum Bus. Hier wird das Bett eingeklappt. Und äh, wir machen uns bereit für die Reise, also zurück nach Deutschland. Ja. Familie besuchen. Familie. Familie deine Familie besuchen. Genau. Das Bett wird geklappt, weil wir die Boards da reinpacken. Die Boards und die andere an der anderen Seite. Dann liegen die nicht so hoch auf dem Dach. Sind und wir windschnittiger. Äh, sind wir windschnittiger. Genau. Und wir haben ja Platz. so. Ähm, deswegen packen wir Ach, das jetzt mal rein. Mit Spritverbrauch. Ja. Vor allem bei den Spritpreisen. <lacht> das <Der Schwabe. lacht> bürstest deine Haare noch, bevor es losgeht? Ja, es hatte gestern so viel Wind. 30 Tonnen, der Sand ist einfach geflogen. Also, es ja. ist so viel Sand auf der Kopfhaut und die Haare natürlich auch äh, voll durcheinander. Ich glaube, nur mit Bürsten äh, schaffst du das nicht, alles rauszukriegen. Also nee. bei mir sieht es auch furchtbar aus. Daheim dann eine schöne Dusche nehmen, eine Spülung in die Haare machen mal wieder. Vielleicht. Ja, machen wir da. Es ist so ein 1000 Kilometer fahren. So was, oder? 1100, ja, ja, 1100 sowas, zehn Stunden ungefähr müssen wir dafür brauchen, also mit Stops etwas mehr natürlich. Ja, wir schauen... und da wir ja jetzt auch keine Eile haben, fahren wir gemütlich tagsüber. Das Ganze normal, wenn wir für zwei Wochen Urlaub oder so fahren, wir meistens. Dann fahren wir meistens Nacht. nachts durch. Ja. Jetzt machen wir das gemütlich über den Tag. Ja. Und schauen wir mal, ob wir heute Abend ankommen. Wird wahrscheinlich eher morgen früh dann. Ja, genau. Ja. Okay. Los geht's. Auch nicht ganz unwichtig für so eine lange Fahrt, die Scheiben mal ein bisschen sauber machen. Kate ist voll dabei, weil die sind schon arg dreckig vom Salz und Sandluft. Ja. Machst du gut. Ja ja, richtig mit Mittel. <lacht> mit Mittel, ja. Sowieso echt Zeit zu fahren, weil die Mücken machen mir schon echt verrückt hier. Also da fliegt so einiges rum. Ich dachte, ich mache dich immer verrückt. Nee, du machst mir nicht verrückt. Was? Ja, das ist wieder echt ein Stück besser. Also, jetzt, jetzt sieht man wieder was. auch. So, also setz dich. ich mitfahren? Ja, danke fürs Putzen. Gerne, dass du auch was siehst im ja, Dann kann es mal losgehen. Witzen brauchen wir nicht. Hä? So, Motor geht an. Tank ist ganz voll. Also alle Zeichen auf Grün. Auf geht's cool. zu Deutschland. Ja. Die Vorfreude ist hoch. Das erste Mal seit der Reise, dass wir dann weit weg vom Meer sind. Ja. Aber wir haben den Baggersee. Vielleicht, wenn es ja wieder auf dem Baggersee ist, <lacht> können wir da noch eine Runde. Und wir bringen. haben. Ähm, und vor Familie allem bei uns. Familie. Schön viel Zeit zusammen. Freue ich mich richtig drauf. Ja, schön. Also. Ja. Willkommen! die Autobahn oder in, in Frankreich Zahlen Zahlen auf die Autobahn ja. aber wir haben Grün wir dürfen wieder. Ja. Das war ein schneller Boxenstoff. Jo. Oh, oh. <lacht> die Sonnenbrille will schon nicht mehr also kann auch weg glaube ich war langsam ja, ich glaube, sie kann ist keine Sonne mehr. In die Bundesrepublik Deutschland, meine Frau! <lacht> danke, danke, Okay, wir sind da. Na ja, da. Fast da. Fast da. Knapp 200 Kilometer. Okay, das schaffen wir heute noch. Aber jetzt wird erstmal gestoppt und Atem gegessen. Genau. Was suchst du nach einem Plätzchen? Ich suche nach einem Plätzchen und äh, dann gibt es Abendessen. Ja, ich habe Hunger. Ich auch. Alle Menschen sind hier froh. Zwischen schön, buff, buff, Tübingen. Hallo. Tübingen, Hallo, Tübingen. Hallo. Tübingen. Hallo, Tübingen. Hallo. Das ist doch ein Ankommen in der Heimat, oder? Naja, das Lied kannte ich bisher noch nicht. <lacht> Zwischen Schönbuch und? Ich habe nicht verstanden. Schurwald? Schurwald. Schurwald, ja. Tübingen, hallo. Ja. Jetzt packen wir mal im Hof bei euren Eltern, deinen Eltern. Ja. Und verbringen da dann noch die Nacht, ne? dass wir die nicht wecken. Ja. Ja. Ja, ich glaube, es ist dann soweit. Ich habe gesagt, Heute gehen meine Haare ab und ja, äh, Kate steht Idee, bereit. Sie ja, du hast davor, bevor ich äh, beschlossen habe, meine Haare so lang zu schneiden, ähm, habe ich äh, immer auch Kate als meine. Ich war ich den Friseur immer. Friseur. Keiner hat einen Film geguckt, nebenher, ja. und ich habe geschnitten, das halt immer von einer Stunde gedauert oder so. Am Anfang richtig lang. Da ja. konnte ich echt einen richtigen Film anderthalb Stunden oder so schauen, bis es dann fertig war. Aber irgendwann wurdest du dann echt flott drin und... Aber ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich brauche wieder ein bisschen. Ja, Also ich kann wieder den Film aufstellen. Ja, glaub schon. <lacht> Gut, jetzt nee, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Kurz fahren wieder. Ich auch, wie das aussieht. Ich darf weggehen. Das hat mich dann doch jetzt langsam so ein bisschen gestört. Es ist einfach auch. Tot, wild, kaputt, genau. Überall, hängen, und, ähm, kaputte Haare, abgebrochene ja, t shirt Ja, und vor allem, wenn ich dann so beschäftigt war und es hat ein bisschen gewindet und so, dann hat es direkt in mein Gesicht geblasen. Genau, und ich habe keine Lust, das irgendwie in so einen Schwanz zu machen oder äh, ein Käffi zu tragen. Deswegen, so einfach wieder kurz. Ja. Ich bin gespannt, ob ich dich noch erkenne. Ich bin noch ein bisschen ratlos, wie ich das Ganze angehen soll. Ich dachte jetzt, ich mache... Hast du dich eigentlich gar nicht Tutorials angeguckt oder so? Nee. Also du machst einfach. Ich mache einfach. <lacht> und du, ich vertraue du... dir blöd. Ja. ja. Gut so, okay. Ja. Ich dachte, ich... diese, die hier nachher am kürzesten werden, die lasse ich mal raushängen. Und die da mache ich mal alle oben zusammen. Das ja. dachte ich jetzt mal. Und dann mache ich erst die unteren kurz und dann kann ich nachher mich um die oberen kümmern. Das ist genau der Plan oder? Ja. Das Ist mein eigenes Tutorial. Ja. <lacht> hey, das wir nicht früher schon mal so eine Frisur mit dir gemacht haben Mit zwei Bobbeln. <lacht> ich kann zum Glück glaube ich nicht sehen, wie ich aussehe. Äh, aus okay. Also, los geht's. Ja. Okay, jetzt ist kein Weg mehr zurück. Nee. Es gibt zu versteigern, Locken von Kai. <lacht> Der Sound? Ja, man musst du so stark ziehen? ich glaub, spannend bleiben. Okay, lassen wir so. Ja, bist du zufrieden? <lacht> okay, das ist schon einiges abgegangen. Ja. Richtig ja, viel. Ja, die Socken draus stricken aus deinen Haaren. Und so sieht es jetzt aus. Ja, es ist noch nicht, äh, noch nicht fertig endgültig. Okay. Ich mache jetzt Schluss, weil jetzt gibt's Essen. Wir machen morgen weiter den Feinschliff. Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Es ist ein bisschen wild, aber... Es ist ja komisch, durch die Haare sind zu lange wieder. Und die sind so dunkel wieder. Ja. Aber irgendwie finde ich es auch schön, so die Länge. Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr... Ja, man muss so auch mit, der, mit dem Rasierer noch hinten und so. Ja. Ja, zweite Runde Haare schneiden. Ja. Heute wird alles noch ausgebessert, was noch äh, zu lang ist. <lacht> Schönes Wetter heute, wir sitzen im Garten. Ja, herrlich hier. Ich habe hier auch äh, unsere Decken vom Bus äh, mal rausgehängt zum äh, Auslüften. Ich sehe da eigentlich nur voll der Kaffeefleck. Ich da mal beim morgens ja. Kaffee trinken... Äh, das sieht man nie, ja. weil dann ist immer ein Bezug drüber natürlich. Ne? Ja. Okay, dann vamos. So, lass dich mal sehen. Ja? Ja? Ganz in Ordnung. Okay. In Ordnung? Ja, ja ein, ein Friseur darf da nicht genau hingucken, würde ich mal sagen. Ja, solange du es ansehen könnt, kannst. Du ich kann dich jetzt. immer ansehen. Schön. Ja. Ach, super. Danke dir. Gerne. Vielleicht müssen wir es doch nochmal ähm, von dem Profi äh, richtig schneiden lassen. Ja, aber ihr könnt aber, auch mal sagen, was ihr davon hält. Ja, sie es gemacht. lange Haare, kurze Haare, was ihr also, besser findet, aber ja, so und auch kann äh, sie nicht mehr lang wachsen lassen. Nee, also ich, äh, ich bin ganz zufrieden und das zählt Ist ja auch. Schön. Ja, ja, genau. Und, und sonst genießen wir hier die Zeit. Wir sind ein bisschen am müssen ein paar Sachen am Bus machen, müssen viel organisieren und genießen die Zeit mit der Family ähm, und Freunden. Genau. Ja, hier zu sein. Und du gehst von Haaren schneiden dann nach äh, der Vlog äh, fertig schneiden. Ja, auch Dass Stimmt. die äh, dann heute. Morgen. Ah ja. Dass die dass ihr es jetzt angucken könnt. Genau. Und äh, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Genau. jetzt sehen uns dann nächste Woche mit ein bisschen langer Haare wieder zurück. Aber nicht so schnell So schnell geht's auch nicht. Ah, okay. genau. Also, macht's mach's gut. gut. Feinen Tag. Duidui. Tag, Tag. Dui.